Willkommen zur neuesten Folge Frag den Roger, immer Dienstag und Donnerstags live auf Facebook, Twitch und Periscope, wie danach auf YouTube und Instagram zum Nachschauen. Immer um 10.10 .10 Uhr Dienstag und Donnerstag und heute geht es um die keyword option bei Google Ads und wenn dich das interessiert, dann geht es gleich weiter nach dem Intro. Die Google Keyword Optionen sind sehr, sehr wichtig. Sie sind dazu da, um sehr viel Geld zu sparen, selbstverständlich. Und ich zeige dir jetzt mal, wie diese Keyword Optionen aussehen, worauf du achten solltest. Wann zum Beispiel eine Anzeige geschaltet wird und wann nicht und zeige dir das anhand einiger Beispiele. Nicht wundern, gleich zu Beginn <lacht> lache ich ein bisschen, weil ich äh, beim Livestream, der immer Dienstag und Donnerstag rauskommt, entsprechend vergessen habe, das äh, Mikrofon einzuschalten. Deswegen äh, <lacht> habe ich dann nochmals von vorne gestartet, also nicht gleich wundert, wenn es äh, mit einem Lacher losgeht. Also, bei den Keyword-Optionen geht es um äh, weitgehend passend, genau passend, passende Wortgruppe, Modifizierer Plus und bei weitgehend passend ist es so, dass du hier einfach mal ein Keyword nimmst, zum Beispiel Staubsauger und dann entsprechend äh, mit diesem Keyword arbeitest. und äh, da ist es aber so, dass es relativ ungenau definiert ist. Das heißt, man kann nicht zu 100% feststellen, was das genau für Suchbegriffe dann schlussendlich auslöst. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du hier eine passende Wortgruppe hinzufügen kannst. Bei der passenden Wortgruppe ist es so, die Keywords müssen so gesucht werden, dürfen aber noch ergänzt werden. Hier steht noch nicht getauscht werden in der Reihenfolge. Das ist aber trotzdem noch möglich oder beziehungsweise seit neuestem auch möglich. Also auch hier muss man dann schauen, dass man mit auszuschließenden Keywords arbeitet. Dann gibt es hier noch genau passend, das heißt alles was in diesem Keyword drin ist, das darf auch nur so geschrieben werden. Hier wird höchstens noch Groß-Kleinschreibung berücksichtigt, aber auch wenn es damit verwandt, also sehr nahe verwandt, äh, zu tun hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass dort entsprechend äh, das Keyword ausgespielt wird. Auch hier muss man dann mit auszuschließenden Keywords arbeiten. Dann das nächste beim Modifizierer Plus, da wird vor das Keyword ein Plus gesetzt und bei diesem Keyword bedeutet es dann, dass mindestens dieser Suchbegriff in der Suche enthalten sein muss. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele. Nehmen wir an, du verkaufst äh, Staubsauger und diese Staubsauger äh, weißt du jetzt gerade nicht, wonach die Leute suchen. Also gibst du mal ein Staubsauger kaufen, Staubsauger reinigen, Staubsauger test. Jetzt hast du aber keine Tests auf deiner Webseite und hier auch. Achtung, Stausbauger, also nahe verwandte Schreibweise, man kann ja mal äh, Zahlendreher drin haben, beziehungsweise Buchstabendreher drin haben, aber hier haben wir auch noch Preislisten. Du hast vielleicht keine Preisliste, weil du nur äh, einen einzigen Staubsauger verkaufst und das ist dann der allerbeste oder was auch immer. Und natürlich auch Staubsauger gebraucht, wo du selbstverständlich keine gebrauchten Staubsauger anbietest, sondern eben nur neue. Wenn ich das Ganze jetzt in eine äh, passende Wortgruppe packe und ich nehme jetzt hier extra ein anderes Beispiel, um auch mal ein bisschen äh, mit den Keywords spielen zu können, haben wir hier Socken kaufen. Das löst jetzt Schaltungen aus für folgende Begriffe. Socken kaufen, ich möchte neue Socken kaufen, äh, Socken kaufen mit 2K. Wenn ich Socken kaufe, worauf muss ich achten? löst aber keine Schaltungen aus, Achtung, das ist nicht mehr ganz korrekt. Das kann sein, dass trotzdem eine Schaltung ausgelöst wird, weil etwas dazwischen geschrieben ist, weil es dann äh, damit zu tun hat. Wo ich aber definitiv davon ausgehe, ist, wenn ich neue Socken im Supermarkt kaufe Punkt, Punkt, Punkt äh, und das weitergehe, da gehe ich nicht davon aus, dass die Schaltung ausgelöst wird, weil im Supermarkt noch dazwischen steht, ist aber mittlerweile auch schon äh, aufgelockert worden von Google. Und äh, würden rote Socken zu mir passen, wenn ich sie kaufe? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht. Bei mir wahrscheinlich schon. Wenn wir jetzt den Staubsauger wieder nehmen und sagen, ich habe Tests, die ich auf meiner Webseite anbiete, dann löst das Schaltung aus für die Begriffe Staubsaugertest. Staubsaugertest. Z äh, mit TSET -E geschrieben, das heißt äh, auch nahe verwandte Schreib Schreibweise, Fehlschreibweise, Groß-Kleinschreibung wird absolut ignoriert bei Google und äh, wenn ich da jetzt aber noch etwas hinzufüge und auch hier der Hinweis, es kann durchaus möglich sein, dass trotzdem äh, dieses Keyword schlussendlich eine Anzeige auslöst, weil Google das immer ein bisschen mehr gelockert hat, das ist für uns natürlich äh, ein bisschen nervig, weil ja, wir haben leider ein bisschen äh, Probleme damit, weil wir nicht genau wissen, wird es jetzt geschaltet, wird es nicht geschaltet. Deswegen müssen wir dann auch mit auszuschließenden Keywords arbeiten. Dann gehen wir wieder zurück zu diesem Socken kaufen und äh, nehmen den Modifizierer Plus. Das bedeutet jetzt also, dass die, äh, dieses Keyword, was ich da eintrage mit diesem Plus, irgendwo in der Suche enthalten sein muss. Ich möchte neue Socken kaufen, Socken kaufen normal. Hier muss man dann aufpassen, wenn man Socken äh, plus Socken plus Kaufen im in AdWords bzw. in Google Ads hinterlegt hat und dann das zum Beispiel als äh, passende Wortgruppe, dann äh, wird man sich intern selbst äh, konkurrenzieren und Google spielt dann immer nur dieses Keyword aus, was dann auch äh, den höchsten Anzeigenrang hat. Dazu aber in einem anderen Video mal mehr. Dann haben wir hier noch, worauf muss ich beim Socken kaufen achten? Also Socken und Kaufen ist drin. Wenn jetzt aber eines dieser Keywords fehlt, dann wird die Anzeige definitiv nicht ausgespielt. Das ist noch immer so. Wenn neue Socken kaputt sind, was kann ich tun? Wahrscheinlich sie zurückgeben. Geschenk für meine Frau kaufen. Sehr logisch, weil da hat es die Socken nicht drin. Ich weiß aber auch nicht, ob die Ehefrau mit ein paar Socken zum, als Geschenk zufrieden ist. Das ne? also ja eher früher bei den Omas und Opas, wo man dann halt eben Socken und Pullovers und so weiter, das kennt ihr ja alles. Und wenn ich jetzt diese Negativ-Keywords hinzufüge, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich das direkt in, die, in dieses Keyword hinein und sage, okay, Staubsauger darf drin sein, aber nicht Test, dann wird das Keyword bzw. die Anzeige ausgespielt, wenn zum Beispiel jemand schreibt, wo gibt es günstige Staubsauger zu kaufen, welche Staubsauger sind geeignet für Allergiker, was aber nicht äh, gemacht wird, wenn äh, jemand zum Beispiel schreibt, wo gibt es Staubsaugertests, dann wird deine Anzeige nicht ausgespielt. Genauso wie zum Beispiel hier YouTube Video Staubsaugertest und dann auch äh, mit Z, also T -S -E -T. Wie teste ich einen Staubsauger auf seine Leistung? Also all das wird dann nicht angezeigt. Jetzt mache ich noch ein Beispiel mit Olivenöl, um das Ganze noch ein bisschen ad absurdum äh, zu führen, mit den ganzen Fehlschreibweisen. Fehl also mit F zum Beispiel, mit OE und F, also das sind so äh, nahe verwandte Schreibweisen, die Google entsprechend nimmt. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, ich habe zwar Olivenöl, möchte aber die erreichen, die kaufen wollen, dann nehme ich natürlich Plus Olivenöl und Plus Kaufen, Olivenöl günstig kaufen, Olivenöle günstig kaufen und wenn ich jetzt aber sage, nee, ich habe keine günstigen, sondern eher hochpreisige Keywords, äh, nicht Keywords, sondern Olivenöle, dann nehme ich natürlich dieses günstig raus. Und dann wird nur noch geschaltet, wenn die entsprechenden Keywords auch drin sind und eben zum Beispiel nicht, wenn da steht Olivenöl günstig kaufen oder Olivenöle günstig kaufen. Bei den auszuschließenden Keywords, das habe ich ja jetzt gerade äh, gesagt, da gibt es dieses Minus, was man davor setzen kann. Es gibt aber auch Listen, die man an, äh, sag mal, anlegen kann auf Google Ads. Und dort hat man die Möglichkeit zum Beispiel auf Keyword bzw. Anzeigengruppenebene oder Kampagnenebene. <lacht> zum Beispiel, wenn ich jetzt keine roten Socken im Angebot habe, dann kann ich das komplett ausschließen als einen Suchbegriff. Und zwar dann, wenn jemand nach rote Socken kaufen sucht und ich das mit diesen Eckklammern versehe, dann wird die Anzeige nicht ausgespielt. Ich kann das aber auch als Wortgruppe ausschließen. Das heißt, neue Socken kaufen für meine Frau. Wenn da jetzt drin steht noch zusätzlich für meine Frau, dann wird das entsprechend nicht ausgespielt. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage rot, rote, rötlich, kaufen, günstig, günstiger, billig, billiger, billigste, billigsten. Also wenn ich da einzelne Wörter ausschließen möchte, dann ist es bei Google leider so, dass ich eben diese verschiedenen Schreibweisen äh, herausnehmen muss. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen rot und dann wird rote, rötlich, rötlicher, rötlich und so weiter äh, auch ausgeschlossen. Das heißt, ich muss dann wirklich diese einzelnen Keywords hinzufügen und dafür eignen sich natürlich Listen. Und äh, das ist jetzt eigentlich im Prinzip schon äh, vorbei <lacht> mit den Keywords. Da hat sich noch eine Präsentation beziehungsweise eine eingeschlichen. So, da bin ich wieder. Das war es jetzt also zu den Themen der Keywords. Ich empfehle dir dieses Video äh, vielleicht zwei, dreimal zu schauen, damit du das verinnerlichen kannst, weil es relativ wichtig ist, diese Optionen auch äh, zu kennen. und äh,